Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns geht es jetzt mit den neuen Bikes. Für mich das allererste Mal. Er ist schon ein bisschen gefahren. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Mal gefahren. Und Tour auf jeden Fall. Und ich bin super gespannt. Das ist, glaube ich, nicht so viel anders wie das, was ich letztes Jahr hatte. Aber ich bin trotzdem sehr neugierig. Und auf los! Ja, was sage ich? Ich bin schon ein bisschen gefahren. Was ich cool finde gegen das 29er, ist, Das, das sind super supergeile Felgen oben, diese DT Swiss. Und es tritt sich echt, also wirklich leichter, das merkt man schon. Ähm, bergab, die Laufruhe ist ein bisschen weniger jetzt wohnt bei 275 aber es ist wieder ein bisschen weniger, jetzt Summe hebt es Jetzt auf, aber ich war Bedenken gehabt, Carbonlenker. Das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ist ein Carbonlenker, vor, zu nie angehabt. Bis jetzt einwand vor Und schaut wirklich schick aus. Also dadurch Sache. Mhm. Auf los geht's los, wollte ich natürlich sagen. Na, super, jetzt klinge ich genau die Kirchenglocke. Was für ein Timing. Wieder hier an dem Stück, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Schaut wahrscheinlich harmlos aus. Aber es ist echt mies. weiß man ja auch schon daran, dass eben diese Gummimatten vom Bauern eingelegt wurden, damit er mit dem Traktor nicht rutscht. Das sind die alte Traktorreifen. Und hat ähnliche Bedeutung wie Betonrampen in Italien. Boah! Aber gut, man will es ja genauso. Hier ist es auch steil, aber viel idyllischer. Das ja. macht es dann fast wieder ein bisschen leichter. Das ist echt witzig. Da, die letzten Meter und geht schon nicht. <lacht> aber fast. Im Moment ist es so matschig hier. So, Gipfeljausen. Steinhartes Brot allerdings. Short. Boah. Ja, ich habe keine Ahnung mehr gehabt. Aber gute Landjäger dafür. Krass, ja, die sind Einfach ausgetrocknet. Wahrscheinlich, ja. Und guter Aussicht. Aha. Ich pick auf Bayern. Mhm. Oben liegt noch ein kleines bisschen Schnee, aber der Rest vom Trail ist dann wirklich super trocken, obwohl es die letzten Tage ein paar Mal geregnet hat. Aber im Frühling ist es dank Föhn meistens gleich wieder trocken. Das ist wirklich super praktisch. Hier habt ihr noch einen schönen Blick übers Inntal hinaus, Richtung Bayern eben, wie der Martin schon erklärt hat vorher. Und obwohl das nur 600 Höhenmeter ist, ähm, ist es mega aus Blick. Also das ist wirklich super schön da oben. Und hier seht ihr jetzt eben... Den Trail. Mega trocken, super geil, noch durch das Laub. Nur ich kämpfe ein bisschen, weil ich meine Bremsen natürlich nicht eingebremst habe. Sollte man machen. Weiß wahrscheinlich jeder, wie es geht. Bremsen einbremsen, wenn die Beläge neu sind oder eben noch krasser, wenn die Bremsen komplett neu sind, also neue. Bremsscheiben und neue Belege, dann sollte man unbedingt mindestens 10 mal auf 30 km/h beschleunigen und auf 0 runterbremsen. Und dann sind die Bremsen eben schon ein bisschen vorbereitet. Ansonsten hat man wirklich deutlich weniger Bremskraft. Das merkt man sofort. <lacht> Wusste ich eigentlich, aber habe es trotzdem mal wieder am eigenen Leib erfahren müssen, um es zu glauben. Unter dem fahren ist es dann aber schon besser geworden. Nur ein bisschen gedauert hat es schon. Und dann merkt man halt einfach, dass man unsicherer wird, wenn das nicht so richtig greift. Ansonsten, ihr seht, geiler Trail, super Bike, hat echt so richtig Spaß gemacht. Und ja, jetzt lasse ich euch einfach mal ein bisschen genießen. Musik voll. Yeah. out of the rain. Get the summer gotcha. of the the of the out it's a good one guys yeah, that's why you keep on you keep on trying but I'm really not over by this is no more yeah, she said that's yeah. super have you made me and nobody else ever will yeah, because you've been driving Ja, ja, I understand. ja. Nach dem ersten super flohigen Trailstück folgt dann hier so eine Flachpassage mit einigen steilen Stichen bergauf. Boah, das mag ich ja immer so gar nicht, wenn es feucht ist oder rutschig nass eben, tue ich mich da teilweise mit dem E-Bike schon hart bergauf. Diesmal habe ich es aber tatsächlich geschafft, ich musste nicht absteigen, ich habe alle uphill passagen geschafft und bin super, super stolz auf mich. Ich weiß, das sieht immer so easy aus, aber in echt rutsche ich da fast jedes Mal weg, schneide ich aber eigentlich meistens raus, weil es einfach zu peinlich ist. Wem geht es denn auch so? Lange Uphills stören mich gar nicht, aber mit so richtig technischen Uphills habe ich wirklich ein bisschen zu kämpfen, muss ich gestehen. Da tue ich mir bergab technisch deutlich leichter. But I'm really not moved by your tears no more You said your love is real, you said your love is strong You try to hold me tight you never let me go You want to go too fast and you take it slow Guess that's what happens to you me. hang in there for way too long for a high key You can find somebody else beside me Yeah, I understand that you like me But a thought though Rejection is a hard pill to swallow If love, then let it be. Cause if you force it, you gonna end up with your heart bro. love was worth dying for and she keep on keep on trying but i'm really not moved by your tears no more Ich weiß, hier schaut es zwischendrin ein bisschen so aus, als ob wir den Trail runter schleichen würden. Da sind aber einige wirklich steile Passagen drin und das noch dazu mit so ein paar Querschrägwurzeln, wo man halt wirklich schnell mal wegrutschen kann, wenn auch nur ein bisschen nasser Dreck auf dem Reifen drauf ist oder eben diese Wurzel gar feucht ist. Also da reicht wirklich schon feucht, da muss es nicht mal richtig nass sein. Deswegen ist hier wichtig, viel Druck auf dem Vorderrad, aber eben auch keine zu hohen Geschwindigkeiten, weil sonst liegt man auf der Schnauze und das ist ja nicht Sinn der Sache. Falls jetzt nicht alle wissen, was mit viel Druck auf dem Vorderrad gemeint ist, ein kurzer, schneller Exkurs und zwar macht es dann die Beine relativ lang zu machen. Ihr seht es, der Martin fährt immer mit relativ langen Beinen und eben so Art Gorilla-Affenarmen, wie wenn man Liegestützen machen würde und dementsprechend hat man dann einfach relativ viel Gewicht auf dem Vorderrad. Dadurch hat man eine super Bremswirkung, weil einfach eben Druck auf dem Vorderrad ist und hat aber eben auch besseres Fahrverhalten und man rutscht weniger weg, wenn der Boden nass, rutschig oder sehr lose ist. Also das muss man sich wirklich angewöhnen, ähm, wo ich im Mountainbiken angefangen habe, das ist wirklich schon lange her, aber da war eher noch die Meinung, nach hinten absetzen, Arsch übers Hinterrad bringen, mittlerweile dadurch auch, dass die Steckachse gekommen ist, die Bikes viel steifer geworden sind und ähm, eben nicht mehr so viel ausweichen vorne. Früher gab es ja nur die Schnellspanner, jetzt die Steckachsen und die Boost-Standards. Dadurch sind die wirklich ja. viel, viel steifer geworden. Die Bikes kann man jetzt mit viel mehr Druck vorne fahren und hat dadurch mehr Kontrolle im technischen Bereich, aber eben auch, wenn es rutschig ist. Why you acting different when the cameras on? Like, why you acting different, like your paper long? Eight day wake up and nah. I thank God. Nah. Bad decision got you wishing you could say nah. I said get it, you could get hit any day now. Nah. On oh, my mama, I'm a finally way out with some twenties, fifties, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, sellers. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy an Amazon. Hey, I been winning, I'm like why, me? I like why me? I heard these labels wanna buy me. Buy me. I don't need a boo. I roll G's and they grind me yeah, yeah. Now I'm on my game, nothing is the same yeah, yeah, yeah. Pull them out of blame, money made me change Party yeah, yeah. in my rain, wanna well, switch lanes Money in the carry on the button planes Money in the carry on the button planes Now I got a buck for all those rainy days They have a day off in like 80 days I got hustles in like 80 ways Kids if you won't take a lazy day Wife even told me to take a break I keep going to the Pip street Then it's trips up to Montego Bay wird es dann nochmal richtig schnell, da kann man es voll laufen lassen, eben auch wenn es trocken ist und hat dann sogar so ein paar kleine Sprünge drin. Also das ist wirklich schon fast wie gebaut, nur dass es alles Natur ist und dementsprechend macht es einfach super viel Spaß. Ich fahre Naturtrails einfach deutlich lieber als gebaute Strecken, das hat für mich mehr Abwechslung gleichzeitig ist es auch nicht so stressig weil eben einfach natürlich viel weniger los ist und hier ist auch keine hohe Wandererfrequenz. und wenn einem wirklich mal jemand entgegenkommt dann bleiben wir natürlich stehen und lassen die Wanderer vorbei weil Ärger wollen wir wirklich keinen aber da ist eigentlich wirklich bisher immer super zusammenleben gewesen also gab es nie Stress bisher da sind wir sehr sehr froh drüber ähm, hier kommt jetzt dann noch eine recht schwere Stelle die konnte man früher rechts unten umfahren, das geht jetzt leider nicht mehr, da ich habe mich nicht drüber getraut, wie ihr seht. Martin natürlich schon. Ähm, naja, habe ich noch was vor fürs nächste Mal. Machbar sollte es wohl sein, aber ich brauche immer ein bisschen, bis ich mich an neue Fahrräder gewöhne. Und dementsprechend bin ich jetzt diese Runde nur mit Halbgas gefahren, aber nächstes Mal geht es bestimmt wieder ein bisschen besser. Ähm, kennt ihr das auch? Wenn die Sachen neu sind, so cool es auch ist, trotzdem muss man sich einfach erstmal ein bisschen umstellen und da bin ich einfach unsicherer und muss mich eben einfach erstmal an alles gewöhnen. Natürlich hat das mit dem Bremsen-nicht-einbremsen da noch seinen Teil mit dazu beigetragen, weil wenn natürlich einfach man so ein bisschen ins Leere bremst, dann fühlt man sich noch unsicherer. Aber da bin ich ja wirklich absolut selber schuld. Nur äh, bin ich einfach so faul, was dieses Einbremsen angeht. Naja, nach einer Runde hier 600 Höhenmeter sind die Bremsen dann aber auf jeden Fall mehr als fit. Und jetzt geht es dann gleich nochmal weiter bergauf für uns. Kommt mit! Ein Berg ist nicht genug. Dementsprechend ziehen wir jetzt die ganzen Sachen wieder aus und treten den nächsten rauf. Sagst du, ja. Mehr war Mir reicht einer auch. Siehst du das? Trotzdem fahren wir zwei. Das seht ihr, was mir für Inhalt am Trieb So, da sind wir schon mitten im zweiten Abhill. Ja. Wie ihr wisst, ist es in Tirol so eine Sache. Uns ist aber auch gefallen, wenn man die Gipfel Englisch oder Italienisch benennt, ist es kein Problem. Und dementsprechend sind wir hier gerade auf Chicken Mountain. Chicken Mountain. Und ja. das ist unsere Aussicht. Ja. Vorhügel, Voralpen, Inter, Voralpengebirge ja. und dann Military Rose wieder. <lacht> Down to the big town, ja. sozusagen. Auch der Trail fängt erstmal richtig flowig an, wird dann aber schwerer als es der erste war und ist im Mittelstück eigentlich immer rutschig. Ich weiß auch nicht warum, aber da sind immer so ein paar Wurzeln, die einfach nass sind, egal wie trocken es außen rum ist. Das hier ist aber erstmal noch der leichte, schnelle Teil und ja, früher war das alles... Dichter Wald, ist mittlerweile aber leider abgeholzt worden. Klar, man hat ein bisschen bessere Aussicht, aber ja, ich selber habe den Wald mehr genossen. Ein paar Bäume sind schon noch da, seht ihr eh selber. Aber das war alles komplett zugewachsen. Man konnte da überhaupt nicht runtersehen auf die Stadt. Und ja, mittlerweile sieht es eben so aus. Ähm, hier muss man ein bisschen Schwung nehmen, dann kommt man leicht drüber. Aber wenn man es nicht weiß, ist das sicher auch eine sehr tricky Stelle. Und Genau, da seht ihr überall noch die Abschnitte von den Bäumen. Das war vor zwei Jahren und da war der Weg auch erstmal weg. Bin ich schon total erschrocken, aber zum Glück mittlerweile wieder gut fahrbar. Nur eben anders. Aber gut, meckern auf hohem Niveau. Hauptsache man hat einen coolen Trail vor der Türe. Von dem her dürfen wir uns da echt nicht beklagen. Ja, wir lassen euch mal wieder ein bisschen zuschauen und genießen. Und da kommt schon wieder die Musik. I hope the rain don't come in November Cause the summer went way too fast I'm trying real hard to remember All of the good times And memories we had And you called out You called out crying You said our love worth dying for yeah that's why you keep on you keep on trying but I'm really not moved by your tears no more yeah she said if I can't have you baby, else ever will. Yeah, me so crazy. Das ist Die kriegen zwar schon, wie wenn sie leer wäre, aber sie bremst Hier ist es fast immer rutschig. <lacht> <lacht> Boah, <lacht> müssen bald halt die Bäume ein bisschen weiter auseinander. <lacht> <lacht> müssen bald halt die Bäume ein bisschen weiter auseinander? <lacht> Ja, von Hausfragen in November. Summer went way too fast? Ich hab's real Ja, von Nah. That our love <laughs> was worth dying for That's why she What? keep on Keep on trying summer I'm trying real hard to remember. Ja, krass. Vielleicht sollte ich auf Wandern umsteigen. So steil hier. Schaffst du es? Schaffst du? Oh. Scheiße, ab gut. Der naja. ja, Martin hat eben gesagt, dass jetzt, wo er das neue Bike in 27,5 hat und noch viel wendiger ist als letztes Jahr mit dem 29 Zoll, er nur noch so verblockte Sachen fahren will. Und dementsprechend habe ich gesagt, dann werde ich wohl auf Wandern umsteigen. Und ihr seht ja, das war zwar nur ein ganz kurzes Stück, aber echt ein mies steiles. All of the good times and Ja, Ja, yes. Crossfit während dem Lockdown quasi. Das ist echt geil. Guck mal. Willi üben. Ein bisschen Willi üben auch. Oh. Einfach wir ein bisschen anhängen, oder? Damit sind wir wieder gut zurück. Der Martin wurde von seinem Gurt befreit. Oh, ich schreibe ja es wie in die Kommentare, wie es euch mit dem Gurt da geht. Ich hasse Gurt, ich hasse so anbunden so, sein. So, so. Aber mein Gott, wenn es was bringt dann damals, weiß, oder, hängst, dann und du heute warst, da habe ich nicht lange um den Gurt meinen. und nicht lange jammern. Es ah, der Gurt, ist hast du. Der würde ja nie jammern. Nein. Oh. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, dass er da durchbeißen soll, weil es die Aufnahme wert ist. Mm -hmm. Ja. wenn man so viel Zeit wie im Rad verbringt, und okay, ist mit gut, ist nicht mehr so lustig. Aha. Ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Ja, geht jetzt dahin. Macht es gut. Ciao. Tschüss.